Wir haben uns hier alle aus, aus äh, solidarischen Gründen äh, gesammelt und äh, sind wegen ein sehr wichtiges Thema da. Und äh, dieses Thema geht es um Menschen, Leben von Menschen und wie Menschen hier in der Schweiz behandelt werden. Äh, es gibt viele Sachen, die mit uns Menschen im Zentrum, im Asylzentrum, im, äh, im Rückkehrzentrum passieren, die viele Menschen davon gar nicht wissen. Wir werden in unsere Zentrums wie Objekte behandelt. Wir haben keinen Wert in, unseren, in diesen Zentrums und wir werden nicht ernst genommen. Und wegen diesen Gründen kommen jeden Monat, also es wird immer wieder mehr Selbstmordversuche, gibt es immer wieder mehr Selbstmordversuche, immer wieder Leute, die auf Suizidversuche kommen. Es gab im Kanton St. Gallen, es gab in meinem Zentrum, die Leute, die Leute sich probiert haben umzubringen. Und von so Sachen berichtet niemand. Und ich finde, dieses Thema ist ein sehr wichtiges Thema, denn es geht um Leben von Menschen und nicht irgendeine Burka-Verbot oder rakete -Verbot oder irgendetwas. Es geht um Menschen und um Gesundheit von Menschen und das ist das Wichtigste, was zählt. Wir sind alle eine Gruppe, wir sind aus der Gruppe von Stop Isolation, denn unser Ziel ist es, dass wir dieses Asylregime, Asylsystem hier in der Schweiz zu verändern. So im ganzen Tag, wenn ich aufwache, bis ich schlafe, ich habe eine, eine ganz schwierige Situation. Cool und sozial. Aber ist das nicht mein Leben? Weil ich bin nicht frei. Ich habe gelernt, man muss keine Angst haben von Polizei. Aber wir haben jetzt Angst vor Polizei. Was ist das Ziel? Das wäre gut, wenn jemand unsere Frage antwortet. Diese Asylgesetz hier in der Schweiz. Ist einfach ein sehr rassistisches, unmenschliches System. Denn die Menschen in diesen Zentrums werden einfach wie Objekte behandelt. Sie haben keinen Wert. Man wird keine Arzttermine bekommen, wenn es ihm äh, nicht um Tod geht, also wenn er gerade nicht am Sterben liegt. Es gab Leute, die gestorben sind in einem Taxi, weil sie nicht mit Ambulanz ins, ins Spital gebracht worden sind. Also er war krank, er hat gesagt, ja, mir geht schlecht, ich muss unbedingt ins Spital. Aber er wurde mit einem Taxi nach Spital gebracht und er, wurde in einem Taxi, er ist im Taxi gestorben. Und über so Sachen äh, äh, redet niemand. Und das ist ein sehr wichtiges Thema für meine Meinung und die Leute, die da sind. Und ich hoffe, wir können erreichen... Wir können dieses Ziel erreichen, dass wir dieses Asylsystem hier in der Schweiz verändern können. Und äh, ich glaube 100 dass wir das schaffen. Denn wir haben seit letztem Jahr angefangen, politisch etwas zu tun über dieses Thema. Und wir kommen immer wie mehr näher an unsere Ziel. Wenn du etwas erzählst, wenn du einen Artikel in einem Journal zum Beispiel, du sagst, Nein, du hast nicht, das Recht, zu, machen, zu sprechen, Alors, on est dans un pied démocratique, on a le droit de parler comme on veut. Et après, ils te disent, si tu ne restes pas calmé, on va te faire transférer dans un autre centre. Comme ça, ils te laissent tous leurs peurs. Et après, je, il y a beaucoup de problèmes aussi qu'on ne parle pas, des, des, des petits problèmes, mais pour nous, ça nous touche. Parce qu'on vit là-bas, donc c'est une, une vie de tous les jours. Il faut vivre là-bas pour connaître comment on vit aussi. Ich bin Ami. Äh, ich bin 13 Jahre alt, bin von Arbangen, Arbangen, Asylheim, äh, bin schon seit neun Jahren in der Schweiz und bin zurzeit in der siebten Klasse. Es ist sehr schwierig für mich, weil ich muss viel lernen für die Schule und es ist schwierig zu lernen. Wir haben ein Zimmer und ein, und ein Zimmer, ja, zwei kleine Zimmer für sechs Personen und es ist sehr schwierig für mich zu lernen, ich habe einen kleinen Bruder. Und ja, ich versuche das Beste draus zu machen und es ist auch sehr schwierig mit den Kollegen rauszugehen, weil äh, wir bekommen pro Tag acht Franken und diese acht Franken ist für Essen, Trinken und ich kann nicht äh, ausgehen mit meinen Kollegen mit so wenigen. Es ist sehr schwierig und ich hoffe es wird bald besser und dass ein Politiker sich an dieser Situation er, äh, uns helfen kann. Isolation! Stop isolation! Stop isolation.